Guten Morgen, ich bin jetzt am Donut essen. Jo, Leute, heute Morgen habe ich ja schon gezeigt, dass ich Donut esse. Ähm, es ist jetzt abends, irgendwas ja, mit 21 Uhr. Und ja. Kati und ich gehen jetzt zum See. Wir sind hier im Campingplatz. Uh, da hinten ist er. Wir müssen jetzt so also rum und so müssen wir zum Sonnenuntergang Foto machen. Ich glaube der ist schon. Ich zeige euch jetzt aber nicht den ganzen Weg bis dahin. Und ja, wenn du in den Ferien wieder mit mir hier hingehst, dann gehen wir wieder zu der, zum Bach, wo die, die Stoffliane ist. Ne? Jo, machen. Ich habe mir gedacht, dass ich euch doch den ganzen Weg mitnehme. Weil es nicht so weit ist. Wenn man sich jetzt einfach nur die Straße anlegt. Und da vorne ist der Kerb und dann. Ja, ich merke Da ist ein Frosch. Ein Froschi. Und da, äh. Nacki. Wuben. Nacki Wuben. Und da. Da sieht man. Dahinter ist der. Kathi, da geht schon runter. Und yeah, ich hab jetzt die pinke Büsse von meiner Schwester. Und damit kenne ich jetzt meine Haare. Ich wollte Jeder guckt mich an. Ich weiß nicht, ob die liegen, weil ich nicht gucken kann. Ich kann weg. Das ist die Karte rein? Da kommen wir entgegen. Wir sind zu spät. Boah, wir sind zu spät. Das spiegelt sich nur noch auf dem Wasser.